Da müssen wir jetzt natürlich ein bisschen schneiden. He? Schneiden. Kat, <lacht> Sieht ein bisschen aus wie ein Nachrichtensprecher. spreche. schon Die Katze ist jetzt gerade durchgesäcklet. Jeden Mittwoch hier auf diesem Kanal. Und zwar immer denn wenn es kommt, muss das jetzt sein.